Ich bin mehrfach in der einen oder anderen Weise dies gefragt worden. Wenn ich meinem Partner nur sage, was ich positiv finde, wie Sie es vorschlagen, dann erfährt er doch nicht, was mich stört. Das ist doch auch wichtig, oder? Ich sehe hier keinen Zielkonflikt, ich finde es auch wichtig, in einer Beziehung sich gegenseitig zu informieren, nicht nur was einem an anderen gefällt, sondern auch was man sich an Änderungen wünscht. Was ich jedoch gelernt habe, ist, dass der übliche Weg zu diesem Ziel meist in Frust endet und nicht dazu, dass der Wunsch nach einer positiven Veränderung erfüllt wird. Tatsächlich ist es doch so. Dass es nicht darauf ankommt, dass Sie Ihrem Partner sagen, was Sie stört, sondern dass diese Information auch von Ihrem Partner gehört werden kann. Der Ton, in dem Sie Ihrem Partner informieren, was Sie stört, wird davon abhängen, wie zuversichtlich Sie sind, dass es dem Partner wichtig ist, dass es Ihnen gut geht. Denn in einem gewissen Sinn werden Sie Ihren Wunsch lauter vortragen, je mehr Sie vermuten, dass die Ohren Ihres Partners verschlossen sind. Andererseits, wenn Sie sicher sind, mein Partner möchte, dass es mir gut geht, desto sicherer werden Sie sein, dass seine Ohren offen für Sie sind. Desto liebevoller werden Ihre Worte automatisch sein. Am wahrscheinlichsten wird Ihr Ärger beim Partner auf offene Ohren stoßen, wenn er seinerseits spürt, dass sie statt sich beklagen lieber über ihn freuen würden. Also, dass sie ihm viel lieber sagen würden, wie toll sie ihn finden, als einen Änderungswunsch zu äußern. Das Optimum wäre natürlich ein Verhältnis, bei dem beide Partner sich gegenseitig zu verstehen geben. Bitte sag mir, was dich an mir stört. Ich möchte auf keinen Fall dir aus Versehen wehtun. Wenn zwei Menschen in dieser Stimmung Änderungswünsche aussprechen, erleben das beide nicht als Vorwürfe und es wird mit höchster Wahrscheinlichkeit für beide eine positive Entwicklung zu einer noch liebevolleren Beziehung führen. Deshalb bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass ich Paaren dabei helfen muss, dass sie lernen sich gegenseitig mitzuteilen, was sie beide schön finden. Je besser Sie darin sind, werden Sie automatisch fähiger, dass Sie dem Partner sagen, was Sie stört. Und zwar auf eine Weise, die auch beim Partner ankommt. Deshalb ist mein Ziel, dass sich die Ohren beider Partner öffnen und nicht ihre Münder. Sie wollen auch, dass Ihr Partner neugierig drauf ist, wie er sich für Sie weiterentwickeln kann? Auf couplecoaching.de bekommen Sie eine Hilfestellung dafür.